Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic. Alle 2. So. Wie am Ende der letzten Folge versprochen, gehen wir jetzt mal mit Alligator Jack gemeinsam zu seinem Lager. Oder was? Oder nicht? Erzähl mir mehr. Wir leben hier schon seit. Al was machst du? Was jagst du? Denn? Was jagst du? Denn? Ah, nee. Ja, nee. Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Ja, deshalb Außerdem heißt auch Alligator gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Hm? Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Schmecken wie eingeschlafene Füße. Den muss ich mir merken. Falls ich irgendwann mal wieder ein äh, ekliges Gericht beschreiben möchte. Schmeckt wie eingeschlafene Füße. Lass uns jagen gehen. Gut. Zur zweit ist es ein Kinderspiel. Los! Bist du bereit? Auf Bin bereit. Los. Ja. Auf die Fresse. Kann ich vorhin noch kurz aufs Klo? <lacht> oh, guck mal. Hier haben wir doch direkt... Äh, was haben wir denn hier? Okay. Ich dachte, das wäre so eine Art Geheimgang oder so. Mach mal. <lacht> Boah. Sauber. Weiter geht's. Achso, der muss erst mal looten. Nichts ja? zu looten. Da ist nichts zu holen. Ey, du hast einen übersehen. Schäbige Arbeit. Richtig schäbig. Kein Wunder, warum ihr am Verhungern, verhungern seid, wenn du nur 50% des Essens mitnimmst. Boah, was haben wir denn hier? Da geht es. Äh... Oh, da geht's runter. Warte mal. Geh mal kurz hier hoch. Und versuche mal die Monster anzulocken, die ich dort finde damit sich unser guter Alligator Jack drum kümmern kann. Haben wir hier überhaupt irgendwas? Nee, hier ist gar nichts. Außer einer guten Aussicht. Da hätten sich eine Hütte und eine Brücke. Und da unten ist ein Waran und hier unten ist eine riesige Schlucht, wo man wahrscheinlich runterfallen kann. Und hier haben wir wieder ein Versteck. Eine Spruchrolle. Oh geil, was ist das denn für ein Spruch? Oh, sah aus wie so eine Art Blitzregen. Äh, was war denn das hier? Feuerregen. Feuerschaden 500. Lol. Ah, warte mal. Benötigt es Mana 5? Ah, ich glaube, ich habe es gecheckt. Die Spruchrollen verbrauchen wesentlich weniger Mana als die Runen. Dafür kann man sie nur einmal einsetzen. Ah, gibt doch irgendwo Sinn. Ja, das war's auch schon. Nee, als diese Spruchrolle gab es hier nicht, oder? War das eine Truhe? War das eine Truhe? Nee. Ey, läuft der Wichser einfach weiter? Ich glaube es nicht. Ey, warte auf mich. Hallo? Der haut einfach ab. Ey, ist kalt. <lacht> warte! Sei doch nicht so schnell, ey. Hast du heute einen Kaffee zu viel gehabt? Oh, jetzt killt er aber hier. Schön fleißig. Du hast schon wieder Fleisch übersehen. Oder Köpfe der Fangheuschrecken. Ich wette, das könnte man auch äh, schön auslöffeln. Oh Mann hier, wie es die ganze Zeit leckt wegen dem Laden. Was haben wir da? Yay, noch mehr Fangheuschrecken. Super. Und was haben wir hier? Eine Höhle mit Goblins drin. Bleibst du da? Du bleib da. Bleib da. Ich kümmere mich kurz hier um diese scheiß Goblins. Weh, du haust ab. Vier Stück sollten, denke ich, reichen. Du da! Lust ab! Geht mal weg da! Für den Goblin-Krieger-Lupen. Was haben wir hier? Wacholder, Wolfsfeld, Reinklinken, noch mehr Wolfsfell und noch ein Wolfsfell. Noch irgendwas. <lacht> uh, ein Schattenläufer. Ein Schattenläufer. Okay, fuck, das ist eine ein Nummer zu hoch. Also für vier Goblins nur. Egal, den bearbeitet. Oh, Alter. Knapp. Ja. Sache, ey. Mich Nichts zu, zu plündern. Ja, ich will den Schattenläufer plündern. So. Nichts zu holen. Erstmal wieder schön ein Fell. Und da ist ein X. Sauber. Warte, erstmal speichern. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Nein, links, rechts, rechts, links, links, links. Drei Fische, 23 Gold, Gletscher, Quarz. Äh, läppisch. So, hier haben wir noch einen Trank. Und was gibt's hier? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein silberner Ring und eine Klinge. edles Langschwert. Oh, das kann ich wahrscheinlich für sehr viel Geld verhökern. Was macht denn die Klinge? Äh, der, der Ring. Okay, das war nur ein Stück normaler silberner Ring. So, noch einen Langbogen kann ich auch verhökern. Und wieder eine verschlossene Truhe. Rechts, okay, links, links, links, rechts, rechts, rechts, links. 138 Gold. Super. Sonst ist hier nichts. Ich sag euch, der Wichser ist gleich wieder über alle Berge. Das ist Solaris, ohne Scheiß, das ist 100% Solaris. Hat man ja schon gerade gesehen, der hat ja nicht, überhaupt nicht auf mich gewartet, sondern ist einfach durchgesprintet. Und... Ich wusste es doch. Er ist abgehauen. Ach nee, da hinten steht er. Oh. Mach mir nicht so eine Angst. Der hat mich ein bisschen ge getreut gerade. Du bist kein Lares, oder? Nein, du nicht. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Alles klar. Ja, an diese Schlucht erinnere ich mich auch noch so ein bisschen. Ja, da komm her, Mach du mal ruhig. Nice, One-Hit. So, weiter. Ich meine, hier war auch eine Höhle. Ja, da hinten. War noch was. Ich muss da auf jeden Fall mal tauchen gehen. Obwohl, wenn ich da tauchen gehe, dann komme ich gar nicht wieder hoch. Ach ja, nee, ich erinnere mich. Hier irgendwo ist so ein unterirdischer äh, Durchgang, da, wo man durchtauchen muss und dann kommt man in so einer Höhle an. In so einer unterirdischen, halt hier in diesem Berg. Da ist ja doch das ganze Fleisch liegen, Alter. Da ist nichts zu holen. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Weil du Jetzt auch die Hälfte liegen ist. Will, auf, er, will er mich Will mich verarschen? Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Du willst mich doch verarschen. Der beschwert sich, dass die Hälfte, dass ihm die Hälfte fehlt, aber er lässt die Hälfte auch liegen. Lass doch nicht die Hälfte liegen. Kannst du nicht rechnen. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor, ziemlich zäh Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Razor? Ja, gegen einen Razor kann ich auf jeden Fall Gut. bestehen. lass uns gehen. Nee, lass Alles uns nicht klar. gehen. Lass uns noch nicht gehen. Nein, da hinten ist doch noch was. Warte mal, da hinten ist doch noch was. Bist du blind? Ey, der Typ ist so unglaublich inkompetent. Kein Wunder, dass das Lager hungert. Warum schicken die auch so einen Idioten los? Lässt die Hälfte liegen von dem Fleisch und beschwert sich, dass kein Fleisch gibt. Ey, ein Genius, Alter. Ein Genius, sag ich euch. So, ein Varan. Kein Problem. Tu hit. Hier, Mann, hier ist ein fucking Varan. Feinstes Varanfleisch. Das zergeht hier auf der Zunge. Ich hätte jetzt hier eigentlich ein Versteck oder so vermutet. Aber hier ist nichts. Okay. Doch, hier ist doch das Versteck. Ja, Schriftvolle Heilung. Ein Langbogen wieder und ein paar Pfeile. So, ich könnte jetzt theoretisch... Ich könnte jetzt theoretisch... Ähm, diese Höhlen mal erkunden. Aber dann äh, ist der Typ wahrscheinlich wieder über alle Berge, dass er... Deshalb lasse ich das lieber. Ich gehe erstmal mit ihm mit und wenn ich dann äh, von ihm befreit bin, wenn ich dann Zeit habe, dann komme ich nochmal her und äh, erkunde hier die, die unterirdische Höhle. Ich meine, da waren auch Lörker drin, aber das ist ja kein Problem. Dafür habe ich auch meine Dieter-Armee gezüchtet. Genau dafür. Hier ist auch so ein kleiner Vorsprung. Ich denke aber nicht, dass da irgendwas ist. So, wir müssen in den Canyon. An den komm erinnere ich mich schon. auch ja, ich bin doch direkt hinter dir. Schrei mich nicht so an. Sonst jage ich dir einen Feuerball in deinen, in deinen Arsch. Oh, guck mal. Hier haben wir doch wen. Hallöchen! Darf ich mich deines äh, Vorrats bedienen? Zu gütig, zu gütig. Und Dein Schaf, Schafsfell nehme ich auch mal mit. Wir wollen doch nicht, dass irgendwer das klaut. Du kommst nicht von hier, oder? Na komm, mitten drin. eine weite Reise hinter dir zu haben. Es wäre ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu stehen. Warte. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Ausreden. Ausreden. Der Typ schaukelt seine Eier, wenn nicht... So, ich beklaue ihn jetzt erstmal. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Schande über ihn. Ist er euer Anführer? Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Ja, der schaukelt auch eilen Korinnes. Wo und ist Trattel? euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Gut, dann geh ich. ich mal. Lass dich nicht von den Biestern fressen. Die Gegend hier ist sehr gefährlich. Das äh, habe ich schon mitbekommen. Oh, warte mal. Jack, warte. Hier oben ist doch eine Höhle. Hier oben ist eine Höhle. Und was haben wir da drin? In dieser Höhle? Was ist da drin? Oh. Ah, ich glaube, hier geht es auch runter zum, äh, zu dieser unterirdischen Höhle. Ich meine, man kam hier auch irgendwo in der Nähe wieder raus, wenn man dieser Höhle gefolgt ist. Das machen wir auch später. Oh, hier liegen Schaufel. Wer ja, zum Fick hat hier ein Lagerfeuer angezündet. Wenn das Lager gleich hier in der Nähe ist. War auf jeden Fall kein Pirat. Wobei... Der Intelligenz von, von ähm, Jack nachzuurteilen, wäre ich mir da nicht so sicher. Das sind nicht gerade die hellsten Burschen. Die Tatsache, dass sie so ein Genius auf die ähm, Fleischsuche schicken gehen, zeugt auch nicht gerade von ihrer Intelligenz. So, ich erinnere mich, hier rechts ist die Savanne der Canyon meine ich. Und hier links sind Banditen oder so. Da ist auf jeden Fall so ein Turm. Da gehen wir aber später hin. Erstmal in den Canyon. Wir haben hier noch genug zu erledigen. Es gibt noch so ein riesiges Sumpfgebiet, da müssen wir auch noch hin. Also das werden auf jeden Fall auch wieder 20 Folgen oder so werden hier. Nur für das Addon. on Komm, das schaffst du. Ja, ich bin stolz auf dich. Nichts zu plündern. Nichts zu. Holen. Hat zwar nichts in der Birne, aber dafür was in den Muskeln. Nichts zu holen. Wieder ein paar Sumpfwaffen. Mach du mal. Und ich sag mal, das Fleisch an sich als halber. Weil der Typ ja irgendwie nur zur Hälfte weit denkt. Was ist da? Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich Monster. Also da kriegt man auch auf jeden Fall sehr viel X XP. Wollt right mir. Welches Level bin ich? Ach ja, genau. Einer der Zuschauer hat mich mal gefragt, welches Level ich bin. Ich bin Level 19. Hier, für dich. Level 19, falls du zuguckst. Bin ich mehr Sag mal, bin ich Level kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ja, ist etwas übereifrig nicht. und markiert immer gerne den Boss. Ach so ist es einer. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Ja, ich erinnere mich, ihr Lager ist von Palisaden umzäunt. So wie bei Stronghold Crusader. <lacht> Solche Palisaden. Mein Lord, die Wölfe greifen an. Oh, dieses Level war so furchtbar, Alter. Warte, also ich mach hier nochmal kurz die Wüstenratten hier alle down. Und schau mich nochmal ein bisschen hier um. Ach, wie geil, die sich jetzt an ihrem Freund vergehen. Solche Kameradenschweine. Anibalismus. So, was haben wir denn hier? Eine kleine Höhle? Oh! Oh! Ein Teleporter, glaube ich. Sieht so aus. Okay. Dann wird das wahrscheinlich der Sockel für den Fokus sein. Bitte. Schauen wir mal. So. Ja, sauber. Der Teleporter hier, der leuchtet, das wird wahrscheinlich der sein. Ähm, ich denke, ich berichte mal. Äh, wem sollte ich nochmal von berichten? Irgendwie muss ich ja davon berichten, oder nicht? auch für die Vogelsteine, Merdarion. Wo ist denn der? Das da ist Saturas. Mixir. Where is Merdarion? Hm? Hey, Medarion, äh, hat sich in eine fliegende Karte verwandelt nee, in einen Brief. <lacht> er ist jetzt ein Brief. Er hat sein, sein Amt als Magier abgelegt und jetzt was Höheres angestrebt. Ich habe einen der Teleportersteine. 500 aktiviert. Erfahrung. Das sehe ist. ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Dankeschön. Kannst du mir nicht einfach alle gleichzeitig geben, dann muss ich nicht immer wieder zu dir zurück eiern. Nicht mal viel, dann sind wir level ab, super. Ähm. Irgendwas wollte ich gerade machen, ich speichere mal sicher, aber ich bin paranoid, ich weiß. Und Medarius wieder da. Fahrt sich nur für wie lange. Was wollte ich denn machen? Was wollte ich denn machen? Keine Ahnung mehr. Egal, ich gehe zurück. Äh, Welcher war das da? Cool. 150 einfach nur fürs Porten bekommen. Ey, das ist ja geil. Sumpfkraut. Nehme ich auch mal mit. Oh, ist hier vielleicht noch was in diesem kleinen Tümpel? Nee, sieht nicht so aus. Huch, wir haben hier Fangheuschrecken. Wo kommen die denn her? Ich dachte, Jack hat sie doch alle gekillt. ETF. Wir haben die paar Minuten, die ich jetzt nicht da war, genutzt, um sich hier bereit zu machen, eiskalt. Ich es nicht. Na gut. Das macht nichts. Oh Gott, hier sind Ratten. Wo kommen die denn her? Was ist denn los, ey? Wo kommen denn ja die Mon ganzen Monster her? Die haben sich einfach instant resettet nach dem Port. Haben wir hier vielleicht einen geilen Glitch entdeckt, um XP zu farmen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Tötet sie endlich. Danke. Nein, ich habe ein Skelett aus Versehen gekillt. So, drauf da. Los, meine Klasse! Die normalen Skelette stärker sind als die Goblin-Skelette, müsste ich mal eigentlich ausprobieren. Das Ding ist nur, wenn ich mir jetzt eine Skelett-Rune äh, mache, dann verschwinde ich ja wieder LP. Ich müsste dafür eigentlich mal nachgucken. Ich denke, ich gucke dafür mal äh, im Internet nach. Ich würde nämlich mal wissen, ob die, die Skelette... Also die normalen Skelette stärker sind. Weil dann könnte ich so langsam langsam äh, auf die normalen Skelette umswitchen. Oh, warte mal, ich muss mal, mal alle Goblins hier tuten. Sonst gibt es gleich wieder Krieg mit dem Banditen hier oder wer auch es auch ist. Ah ne, es ist Alligator Jack. Hast du noch was zu sagen? Hey, du. Ich meine, hier in der Nähe war auch noch ein Fokusstein. Oh cool. Ein kleines Lager. Oh cool. Mit dem. Ist das ein Schattenläuferfell? Ja, yeah, er sagt mir nicht, das ist ein Schattenläuferfell. Das sieht aber aus wie eins. Wieso kann ich das nicht aufheben? Hallo? Leck mich spiel. Lass mich das Fell looten. Ich kann die Fälle hier gar nicht looten. Ah, ich denke mal, das ist Alligator Jacks äh, Versteck. Scheiße, mein letzter Dietrich ist abgebrochen. Rechts, links. Oh, das war ja einfach. Drei Gold, sieben Pfeile. Ach ja, Standard Loot. Aber ich geh mal kurz pennen. Jo, das ist sein Versteck. Zum Glück war er nicht anwesend, als ich gerade seine Truhe gelootet habe. Ein glücklicher, glücklicher, glücklicher, glücklicher Glücksfall. scheint auch nichts zu sein, oder? Beauty, nee. das scheint hier das Piratenlager zu sein. Ja, da stehen auch schon direkt Piraten. Ähm, ich muss an dieser Stelle aber die Folge beenden und in der nächsten Folge betreten wir mal das Piratenlager und schauen uns dort um, nehmen alle möglichen Quests an. Ich bedanke mich fürs Einschalten und dann sehen wir uns morgen. Ciao.